Wir hatten damals drei Containerstandorte. Und äh, weil wir einfach in unseren privaten Unterkünften keinen Platz mehr hatten. Wir haben schon alte Schulen in Beschlag genommen, dann halt in diesen großen Klassenräumen unwahrscheinlich viele Doppelbetten und sowas eingestellt hatten. Aber das, das war auf Dauer, war das keine Lösung. Und vielmehr, auch die waren irgendwann voll und wir mussten dann andere Sachen haben. Und dann wurden die Container geplant, ja. war ganz voll vorher. Ja. In, in Zimmer vier Leute drin, jeder Zimmer.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 auch sehr gerne genommen wird, sind dann halt Sessel oder sowas, die in den engen Container dann noch mit reingeschoben werden, damit es halt ein bisschen Gemütlichkeit auch für die Leute hat. Äh, Fernseher bemüht man sich irgendwo, dass sie sich irgendwo was auftun, damit sie halt da auch nicht ganz abgeschnitten sind. Dann bekommt jeder Asylbewerber also aber von uns halt eine Ausstattung mit Topf, mit Pfanne, mit Geschirr, mit Besteck, dann halt auch immer wieder frisches äh, Bett. Bettwäsche, dann Kopfkissen und äh, Deckbett auch neu. Und viele Leute hier gekommen. Viel aus Irak, aus Afrika, aus Algerien, aus Türkei. Jeder kommt, seinen Aufenthalt gekriegt, weg. Es ist schon faszinierend. Also, ich glaube, man sieht auch aus dem Herkunftsland, dass auch das wieder unterschiedlich ist. Die einen hängen sich also eine große Flagge direkt an der Tür auf und äh, die anderen mögen da gar nichts mehr mit zu tun haben. Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich ein bisschen schwer. Mit einem Jahr, anderthalb Jahren habe ich hier gewohnt, mit vier Leuten. War auch ein guter Kontakt. Zusammen essen hier, zusammen kochen. Und alles weg, ich bin alleine hier. Manchmal denke ich auch, die Leute. War auch eine schöne Zeit.